hey Leute ich bins Conny und heute spielen wir wieder den Sea cleaning Simulator ich habe in dem Video Mr Beast getroffen aber vorher musste ich natürlich noch weiter die Ozeane säubern. Viel Spaß! Ich werde heute versuchen, den Penny zu MrBeast zu bringen. Ich hoffe, MrBeast ist einfach in der nächsten Region dann. Vorher muss ich natürlich noch ein bisschen hier farmen. Ich habe fünf Minuten Zeit. Das heißt, ich werde jetzt erstmal das hier so weit clean, wie ich kann. Augenblick, was ist mit dem Roboter? Habe ich den Roboter nicht mehr? Roboter, please. Roboter? Spanien. Los, Spanier. Du musst mir helfen. Du musst die Meere reinigen. Okay. So, dann reinigen wir erstmal die Meere hier. Guck mal, das da hinten das ist gar nichts gespawnt. Da ist schon alles sauber. Also kann ich hier alles aufräumen. Oh, ich bin voll. Nein! Darauf habe ich gar nicht gedacht. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht, dass ich schnell voll kann. So, ich werde mir hier Upgrades kaufen, damit ich ein bisschen mehr tragen kann. Aber so viel mehr kann ich dann auch nicht tragen. Ah, stimmt, das dauert ja so lange, wenn mein, mein Müllvorrat immer so schnell voll ist. Ich wollte mal versuchen, hier die 100% oben voll zu kriegen. Das wäre schon cool. 100% Bereichsauberkeit wäre ein geiles Ziel. Naja, wir tun, was wir können. Und sobald ich da hinten bin, ist wieder voll. Ich kann jetzt eigentlich so schon straight rüberfahren. Ich hoffe, mein Roboter bringt mir gute Kohle. So, also 153. Wo ist mein Roboter eigentlich? Hallo? Wo ist mein Roboter? Ich sehe ihn nicht. Seht ihr meinen Roboter? Ach, da. Da ist der Roboter. Okay. Ich dachte, der arbeitet nicht. Schön Arbeiten hier, ja? Ohne meinen Roboter wäre ich so aufgeschmissen. Glaube ich. <lacht> Ich hoffe, es bringt mir irgendwas. Ich habe 120, äh, 112 Münzen. Ich hoffe, der Roboter bringt gleich weg und ich Geld oder so. Aber ich habe schon 50% Bereichsauberkeit. Das könnte was werden. Das könnte ehrlich was werden, wenn ich bei dem Speed jetzt weitermache. 225, sagt der Roboter. Also ist er eigentlich voll. Roboter, du bist voll. Entschuldigen Sie, Sie sind voll. Egal. Der ja, macht das schon. Ich sammle weiter auf. Wer ist das Spiel? Das Spiel heißt Sea Cleaning Simulator. Und das Geld. Mein Geld. Mein Geld. Ah, oh, geil. Bevor mir das noch jemand klaut hier. Hier wieder alles einsammeln. So. Das Geld, mein Geld. Ah, oh, geil. So. Und das noch mehr Geld. Mh, ha, bevor du es gekriegt hast. Ha, ha, ha, ha, alles mein Geld. ich muss jetzt wieder verkaufen, bevor ich da hinten bin und es voll ist. So, verkaufen, Müllmonster freut sich. Ich habe 66% und noch eine Minute 40. Okay, vielleicht schaffe ich nicht die 100%, aber ich schaffe auf jeden Fall die 75%, die ich so schon öfters geschafft habe. Aber egal, ich schaffe auf jeden Fall was. Ja, wenn wir das mitnehmen, dann... Bringt das schon mal was hier. Also alles mitnehmen hier von den großen Sachen. Genau, jetzt haben wir schon die 75%. Jetzt hole ich das Geld da hinten noch. Mein Geld! Oh, Gott sei Dank fährt die dann nicht hin. So, nochmal die letzten Dosen, die hier liegen, mitnehmen. Das alles mitnehmen. Und dann hier einmal quer durch. Und verkaufen. Oh, 90%. Komm, 90% ist mein Goal jetzt. Das ist doch noch machbar. Und ich jetzt hier die ganz großen Sachen alle mitnehmen. Also die großen Dosen. Pepsi, Cola, Row cola natürlich. Wir wollen ja kein Copyright infringen. So. äh, ich glaube, ich schaffe doch nicht mehr die 90. Ich glaube, ich schaffe die 90 wirklich nicht mehr. Nee, <lacht> dafür habe ich zu viele äh, von diesen kleinen Flaschen liegen lassen. Ich glaube, ich muss regelmäßig zu meinem Roboter gehen und von denen einsammeln lassen. Obwohl, komm, komm jetzt. Bam, bam. Ja, 90. 75% clean bringt mir 1000 Coins. 90% bringt mir aber 0. Na gut, immerhin. So, 53, 53, 17. Alles tamam, jetzt ist alles wieder dreckig geworden. Toll. Ich gehe jetzt einmal zu dem Roboter gucken. Weil da stand, der war voll. Und wenn ich jetzt zu denen gehe, dann steht da despawn. Keine Ahnung, ob mir der Roboter Geld bringt. ist das Spiel, Sea-Cleanings-Simulator, immer noch. Oh, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Gib mir, gib mir, gib mir. Mm. Warum steht hier 225 von 225? Sammelt der ein? Der Roboter sammelt gar nichts mehr ein. Der sammelt gar nichts mehr ein. Ah, ist doch egal. Wir gehen jetzt in die nächste Area. Jetzt bei Sea-Cleanings im Codes. Kann gut sein, hab mich nicht damit befasst. Dann sammle ich ein, was es hier so zu sammeln gibt. Und die Dinger hier kann ich nicht sammeln. Dafür bin ich zu fett. Nein! Nein! Ich will ins Wasser. Ich weiß, ich muss ja immer so blöd außen rum. Nee, ich bring, ich bring mein Zeug zu dem Sea-Cleaning-Monster. Weil ich will da einmal den Balken hinten vollkriegen. Also Level 0. Und der Multiplikator ist 0,75. Ja, es dauert, bis ich den vollkriege. Naja. Wie viel kostet mich eigentlich das nächste Bötchen? Weil das nächste Bötchen wollte ich ja sowieso bekommen. Dann komme ich bestimmt auch schneller bei der Stärke voran. Hallo, mein Freund. Und mein Freund sagt, das nächste Bötchen kostet mich... 1200. Das gönne ich mir. Wie viel kostet mich das übernächste? 799 Robux. Oh, das ist aber cool. Das ist das Müllmonster direkt dabei. Dieses Boot hat keine Upgrades. Seine Stärke basiert auf deinem derzeit höchsten Boot, okay? Thugbug. Kostet mich 2200. Oh, das Thugbug sieht cool aus. Ich glaube, ich spare auf Thugbug. Weil Thugbug ist auch sehr viel schneller. Und schneller bedeutet besser. Aber einmal können wir ein bisschen Geld verschwenden, oder? Und... Ah! Eine Schildkröte! Die Schildkröte sieht irgendwie ein bisschen gelangweilt aus. So, ich rüste natürlich am besten aus. Da ist dann die Schildkröte dabei. Wo ist sie? Da ist sie. Okay, dann gehen wir zurück, weil wir müssen jetzt nochmal die 75% hier schaffen. Weil wenn wir hier die 25, 75% schaffen, kriege ich 1000 Cash Money. Und 1000 Cash Money ist dann fast genug für Thugbug. Dann kann ich ein ganzes Schiff überspringen. Und ich bin voll, okay. Also ich habe das Gefühl, das, ich habe so ein bisschen das Gefühl... Dass der hier nichts macht... Der ist sowieso schon wieder weg, okay. Mal, der startet mit... Mit... Null scheinbar. Oder er geht erst hin, wo er hingehen muss. Hier. Ja. Sammelt er auch was ein? Ich habe das Gefühl, der macht gar nichts. Der Automat macht gar nichts. Alles klar. Geldverschwendung. Leute, falls ihr wisst, was der Automat macht... Oder ob ich es einfach nur nicht sehe oder so... Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Weil... Er hat schon ein paar Gems gekostet, ne? Ich, ich, ich wäre schon froh, wenn ich mir wenigstens einreden könnte, dass es sich gelohnt hat. Aber aktuell sieht es nicht danach aus, weil irgendwie macht er nichts, ne? Naja, dann sammeln wir alle ein und dann hier weiter. Ach ja. Es ist einfach entspannt hier, den Müll einzusammeln. Wenn man auf dem echten Meer ist und dort Müll einsammelt, ist es wahrscheinlich nicht so entspannt. Die Sonne knallt auf einen herab. Es ist dreckig, anstrengend. Aber hier hat man das alles nicht. So, aber ich glaube, ich schaffe dieses 75 nicht mehr. Ich glaube, ich habe versagt. Ich glaube, ich habe halt wirklich versagt, weil ich die 75% nicht mehr mehr geschafft habe. Ja, hey, aber ich habe immer immerhin 500 für... Habe ich 500 für? Weiß ich gar nicht. Ich habe immerhin ein Level abbekommen. Und ich habe nur noch vier... Ein paar Sekunden... Guck mal, der hat Ich will auch Zackback haben. Gib mir, gönn mal. Jetzt gönn mal, Bruder. Gönn mal. Na, hier nochmal wegbringen. Aber man kriegt jetzt auch schon gutes Geld eigentlich. Also es ist nicht so, dass ich einzig und allein angewiesen bin darauf, dass ich hier immer 75% schaffe. Aber leider schaffe ich jetzt diese 75% nicht. Und 64% und ich kriege dafür gar nichts. Ah, wie belastend ist das denn? Das ist halt wirklich belastend. Na gut, machen wir, was ich kann. Machen wir das Beste draus hier. So, alles einsammeln, was noch rumschwimmt. Außer die eine Dose, die habe ich irgendwie liegen lassen. Jetzt versuchen wir, die 75% zusammen zu bekommen. Weil wenn ich die 75% jetzt zusammen bekomme, in den nächsten 5 Minuten, dann habe ich auf jeden Fall genug Geld für Thugbug. Und mein Automat... Keine Ahnung. Der Roboter schwimmt einfach. Hat einen guten Tag. Macht aber nichts. Und ich glaube, das ist eine gute Taktik, wenn ich hier immer diese Kreise fahre. Aber ich will mehr mitnehmen. Deswegen gehe ich doch hier lang. Es ist in Ordnung, wenn ein bisschen was liegen bleibt. Weil ich will ja die 75% schaffen und nicht die 100%. Also machen wir das auch. So. Ich habe so einen blöden Wendekreis. Aber damit... Oh, geht! Geht, geht, geht, geht, geht, geht, geht, geht, geht, Oh. Und damit muss ich halt leben mit dem Wendekreis. So. Na komm, jetzt kriegen wir es doch ordentlich sauber. Ich müsste halt schneller werden. Ich müsste wirklich schneller werden. Und dann dann könnte ich vielleicht sogar die 100% schaffen. Ich mach das alles nur damit damit ich mir ein besseres Boot leisten kann. So, wieder verkaufen. Okay, ich glaube, die 75%, die habe ich so easy drin. Guck mal, wie clean diese hintere Ecke hier ist. Wenn ich jetzt einmal hier so quer durchfahre, und dann fahre ich hier nochmal durch. Nehme das, was ich hier außen liegen lassen habe mit. Nehme die hier alle mit. Perfekt. 75% sind schon drin und ich habe noch zwei Minuten übrig. Das läuft voll gut. Aber ich habe das Gefühl, die 100% werde ich nicht schaffen können mit dem Boot hier. Weil ich einfach grundsätzlich zu langsam bin. Es bleibt dann immer hier diese eine Flasche hinten liegen, die ich übersehe. Und die wird dann so viel Zeit fressen, weil ich die einmal abhole... Dass ich es nicht schaffe. Mal diese eine Flasche da links, die ich jetzt liegen gelassen habe. Ich schaffe vielleicht 95%, aber keine 100%. Aber ich versuche es. Ich versuche mein Bestes. So, also jetzt haben wir die eine mitgenommen. Jetzt haben wir die außen hier mitgenommen. Jetzt gehen wir wieder verkaufen. Ich habe kaum was mitgenommen. Seht ihr, jetzt kriege ich pro Runde immer weniger. Weil halt immer weniger hier auch rumliegt. Das heißt, ich brauche eigentlich gar nicht eine Runde machen, sondern kann mehrere Runden machen. Dann könnte ich hier einfach so machen. Und komm, dann haben wir die 95% auch easy zusammen. Jetzt ist hier mal wieder jemand, der viel zu schnell unterwegs ist und richtig nervt. So, das Geld. Geld ist meins. Dankeschön. Sogar 96, 97. Aber wir kriegen keine 100%. Für die 100% liegt hier noch zu viel. Oh, 99 sogar. Wir haben 99% und noch 20 Sekunden. 100? Oh, man musste gar nicht alles einsammeln. Ich habe 100% geschafft und 2000, Gems, äh, 2000 Coins dafür bekommen. Nice! 2000 Coins sogar. Oh mein Gott. Kann ich mir dafür vielleicht dann was Besseres noch als Zackbug leisten? Ich gucke nach. Ich gucke jetzt nach. Hey Bruder, was krieg für 4.000 Coins So, also, Thugbug Mini Ahoy kostet mich 4.000 Den gönne ich mir Ja, Mann Okay Direkt ein fettes Bötchen gekauft So Wie stark ist das Ding jetzt? Es war nicht so viel stärker Aber es wird auf jeden Fall schneller sein 20,9 Stärke Alles klar Jetzt kann ich hier durch Jetzt kann ich hier so easy durch Die hier hinten werden immer noch Probleme machen Ja, die machen noch Probleme Aber ich habe jetzt auch schon 700 Kapazität Oh, das hat sich so gelohnt. Ich habe so ein cooles Boot jetzt. Ich bin Fan. Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen klobiger jetzt zu steuern. Aber gefällt mir. Kann man so machen. Einfach einsammeln. Einfach verkaufen. Und ich kriege so viele Münzen dadurch. Oh, das lohnt sich so sehr. Ich habe das Geld gleich wieder drin. Oh mein Gott. Also Leute, wenn ihr wissen wollt, wie man hier am schnellsten farmt, reißt euch durch, holt euch direkt ein gutes Boot. Oh mein Gott. Ich kriege jetzt beim Verkaufen so viel Münzen dazu. So, so, hier einfach alles einsammeln. Und ich habe noch fünf Minuten. Vielleicht schaffen wir hier sogar die 75%. Dann können wir den Bonus von dieser Welt mitnehmen. Dann gucken wir einfach mal, was der Bonus in dieser Welt ist. Das ist aber auf. Oh! Jedenfalls schwerer, hier alles einzusammeln. Vor allem, weil Flaschen direkt am Rand sind vom Pier. Und es ist auch schwerer, weil ich die Sachen hier hinten gar nicht mitnehmen kann. Fällt mir gerade so ein. Ich meine, ich kann sie mitnehmen. Ihr seht, es geht. Es dauert. Es sind ziemlich große Zeitungen, die hier im Meer liegen. Na, vielleicht, wenn ich einmal zur Upgrade-Maschine gehe und mir dann so ein paar Upgrades kaufe. So, warte, 22,5 hieß es. Um 22,5. Ich habe den nächsten Bereich freigeschaltet. Ich will trotzdem hier jetzt noch die 75% schaffen. Also holen wir uns hier, was wir können. Oh, trotz 22,5 dauert das? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Erstmal hier alles mitnehmen. Oh Gott, wie viel hier liegt. Oh mein Gott, alles klar. So kriege ich die 75% easy. So, und das hier noch alles mitnehmen. So, und wir haben die 75% und es sind noch drei Minuten übrig. Ich versuche jetzt die 100. Ich versuche jetzt die 100%. Die 100% werden schwerer, aber ich versuche sie, weil ich einfach noch drei Minuten habe. Okay, wir holen uns das, was hier am Rand liegt. Wir wir holen uns die ganzen Flaschen hier. wir haben 92%. Aber ich habe nicht alles abgeladen können. Okay. Egal. Ich gehe hier einmal durch. Ich gehe jetzt noch einmal diese ganzen Zeitungen mitnehmen. Weil die bringen ordentlich Prozente. Oh nein. Mein Wendekreis lässt nicht zu, dass ich auch nur eine mitnehme. Aber wenigstens Geld Geld. So. So. Und hiervon. Bam, bam. Bam, bam, bam, bam. bam, bam, bam. So, 97%. Ich habe noch 2 Minuten 20. Die Socken aus der Ecke werden mitgenommen. So weit ich kann. Nochmal fahre ich nicht nach hier hinten für die eine Socke. Die Flaschen werden alle mitgenommen. 99%. Jetzt erstmal in Ruhe alles ablagern. 100%. Okay, es hat wieder 4000 Coins gebracht. Das Geld. Das Geld. Uh, uh, uh. Okay, ich muss mir das Geld holen. Geld. Hä, hey, wo ist das Geld hin? Ah, ich habe es bekommen. Gut, sehr gut. Und ich habe 187 Coins. Äh, Edelsteine. Meine ich doch. So, und jetzt werden wir in die nächste E-Area vordringen. Und bitte, lass da Mr. Beast sein. Bitte, bitte, bitte. Oh, oh hier sind Strohhelme drin. Keiner mag Plastikstrohhelme im Wasser. Aber mein Boot ist nicht stark genug hierfür. ich habe 5000... Coins schon. Ich will hier hoch. Hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, Okay. Bruder! Mann. Was ist das nächstbeste Boot, das ich mir holen kann? 6500 für so ein Motorbötchen. Ich glaube, das nehme ich. Oh ja, das hat einen ordentlichen Anstieg bei der Geschwindigkeit. Dann spare ich noch auf die 6500. Warum? Was hast du da für Pets? Egal. Stimmt, apropos Pets. Was gibt's hier für Pets? Da hinten sind Pets. Ja, die werden sowieso teuer sein. Ich fahre erstmal zurück, weil. Hier ist noch zu hart für mich zu farmen Ich nehme lieber ein bisschen was von dem Zeug hier mit Weil selbst das ist zu hart für mich Und ich brauche ja eigentlich nur 1000 ab jetzt Und für die 1000 gehe ich einmal hierhin. hier hin Hier habe ich 5 Minuten 36, okay Problematisch werden die Wendekreise. Aber, ach komm, egal. Wir fahren hier lang. Wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. Ich brauche halt mehr Geschwindigkeit noch. Aber 75% schaffen wir. Und ich glaube auch, 5, äh, hier 100% ist auch möglich. Weil wir haben beim letzten Mal auch 100% geschafft. So. Und jetzt einfach Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Ja. Jetzt habe ich keine 187 mehr. Aber ich habe Geld. Okay. Und ich habe 34%. Jetzt ja Das hier alles mitnehmen. Alles hinten raufgeladen. Und dann werden wir mal wieder ein bisschen verkaufen. Bevor es noch voll wird. Verkaufen dauert auch eine Weile. Muss ein bisschen mehr fressen. Warte, wie, wie viel haben, haben wir? Level 1? Ist ein 0,85 Multiplikator. Okay. Hopp, hopp, hopp. Essen wir hier noch ein bisschen. Mache ich mehr, wenn ich so mache? Ich glaube nicht. Ich mach's trotzdem. Ich AD, AD. So. Jetzt haben wir schon 65, noch drei Minuten. 100% wird doch schwierig, weil mein äh, Boat ist ein bisschen schwerfällig. Nur ein kleines Stückchen schwerfällig. Aber es hat halt mehr Geschwindigkeit. Das macht schon einiges wett. Schade, dass sich das Rad hier hinten nicht dreht. Aber ich kann auch nicht alles verlangen. Das Spiel macht sehr viel richtig. Nur weil das eine Rad hat sich nicht dreht, das ist jetzt äh, kein Trade-Up, wo ich mir denke oh nein, das Spiel ist so schlecht. Ich nehme jetzt erstmal hier hinten alles mit, außer die zwei Dosen da hinten, die habe ich natürlich nicht mitgenommen. Ihr kennt mich. Und das gilt! Geld, Geld. Geld, Geld. 207. Ich würde ja jetzt wirklich gerne einen neuen Automaten holen. Aber ich weiß nicht, ob sich der lohnt. MrBeast ist in der Zone 4. Okay, dann müssen wir auf Zone 4 sparen. Dann müssen wir auf Zone 4 sparen. Aber ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen. Ich sammle das hier auf jeden Fall nur alles ein. Das auch. Das gehört jetzt alles mir. Wisst ihr, was das Gute ist? Auf all diesen Dosen und Flaschen ist Pfand. Ich werde so reich. Ah nee, ich gebe dir alle dem Müllmonster. Das Müllmonster will den Pfand dafür haben. Das war schon immer sein Plan. Ich habe es immer gewusst, dass man ihm nicht trauen kann. Na gut, viel Spaß mit meinem Pfand. Ich kriege nur so einen kleinen Anteil davon ab. Ja, es, es schmeckt ihnen scheinbar. So, so und 100%. 2000 Gems. Augenblick 2000 Gems. Beim letzten Mal waren es 4000 Gems. Ich habe mich vertan. Ich kriege hier doch doppelt so viel. Bin ich, wie blöd bin ich eigentlich, dass ich darauf nicht geachtet habe? Ich habe jetzt 8500 äh, 8.520 Points. Warum sage ich immer Gems? Und kann mir dafür auf jeden Fall noch ein besseres Gefährt leisten. Nein, gehe ich einfach unter? Ah, so. Was kriege ich für 8.500, Homie? Ach oh ja, ich hab da was. 10.000! Macht das einen Unterschied? Oh ja, das hat richtig viel mehr Stärke. Die anderen Dinge haben immer einen fetten Sprung in der Schnelligkeit gemacht. Und das hat richtig viel mehr Stärke. Das heißt, wenn ich die 10.000 zusammenspare, dann habe ich auf jeden Fall genug. Up, dann habe ich auf jeden Fall mehr als genug für die letzte Region. Also, was heißt die letzte? Die vierte Region, mit, um Mr. Beast zu treffen. Dann schaffe ich das heute noch. Mr. Beast. Ich spare jetzt 10.000 zusammen. Easy. Hier habe ich 5 Minuten dafür. Ja, und wenn ich hier 75% schaffe, kriege ich ja 2.000, die ich schon brauche. Plus, ich kriege das Geld vom Verkaufen. Das heißt, das lohnt sich sowas von. Hier hinten war mal viel, ja. Oh, ja. 12% sind wir reingegangen. Mein Boot ist voll. Okay. Mein Boat ist voll. Pony, benutze den Code C. Okay, ich benutze den Code C. So, Code C... Redeemed. Ui. Hat mich jetzt nicht so weit vorangebracht, aber danke für den Code. Also wir sammeln das ja noch alles ein. Und dann haben wir in vier Minuten, auf jeden Fall, alles was wir für Mr. Beast brauchen. Hoffe ich zumindest. Ja, auf jeden Fall. Das Boot hat so viel mehr Stärke. Und ich bin voll... Warum achte ich nie darauf, wie schnell ich voll bin? Hä? Penny ist auch Code. Stimmt, macht Sinn, wegen dem Penny-Event, ne? Dann mache ich noch den... Gebe ich noch den Code Penny ein. Hier, Twitter-Codes. Penny. Was kriege ich? 200 Münzen. Okay. Ich kriege einfach die 10.000 zusammen, ohne hier auf 75 zu kommen. Ja, vielleicht breche ich dann auch vorzeitig ab. Aber doch, ich will schon die 75 hier haben. Ah, egal. Mach, dann mache ich halt die 75 mit dem guten Boot. So, schon wieder nicht alles abgegeben. Wenn ich die hier jetzt wieder mitnehme, die großen Dinger, bam, bam, die laden mich halt so voll. Aber dafür bringen sie auch gute Prozente. Jetzt haben wir 72%. Da vorne ist Geld. Mein Geld. Dankeschön. Jetzt warten wir einfach mal. Und ich habe die 10.000 zusammen. Plus die 75%. Das heißt, ich muss jetzt nur noch zu dem Händler gehen. Hoppsala. Was ist das ja eigentlich? Darüber reden wir später. Gehen wir zu unserem Homie. Hey ho. Ich hätte gern. Ach, er fordert Zone 3. Dann muss ich in Zone 3 rüberfahren. DJ ist auch ein Code. Okay, dann gebe ich auch noch den Code DJ ein. In die Einstellung Twitter-Codes. Und dann geben wir den Code D DJ ein. So. Und ich habe gar nicht drauf geachtet, was ich jetzt bekommen habe. Aber ich habe irgendwas bekommen. So, fahren wir rüber und holen uns da das Code für die nächste Zone. 35,9 wird schwierig, aber es bringt halt auch so viel Stärke dazu, ich glaube, das ist schon möglich. Jetzt hier hoch, hoch, hoch. Okay, Bruder, jetzt verkauf mir das gute Boot, ja? 10.000 habe ich. Was ist das Nächste? Das Nächste hat mich 14.000 gekostet und bringt noch mehr Stärke dazu, okay. Wie viel Stärke habe ich jetzt? Was meint ihr? 10 Gems, okay. Und 30 Stärke, es hat noch nicht gereicht, okay. Aber ich bin jetzt schneller, ein bisschen wendiger, das heißt, ich kriege jetzt ja noch die 100%, obwohl 10, in einer Minute 100%, das wird knapp. Auch wenn ich jetzt ein neues Boot habe. Ich habe ziemlich viel Zeit jetzt verschwendet. Und ich verschwende auch ziemlich viel Zeit, wenn ich hier so einrücke. Naja, wir versuchen es so. Dann die Dinger hier noch alle mitnehmen. Die kann ich jetzt auch alle so easy mitnehmen, weil ich 30 Stärke habe. 90% und ich habe... Nee, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Eigentlich lohnt es sich gar nicht mehr, jetzt weiterzumachen, weil es klar ist, dass ich das nicht mehr schaffen kann. Ja, 10 Sekunden für 4% kriege ich nicht hin. Hier durch 98, 99. Ah! Na gut. 10 Sekunden mehr, dann hätte ich es noch geschafft. Das kommt davon wenn man so viel Zeit verschwendet. So, ich habe aber 3000 Coins. Werde jetzt in die nächste Zone fahren. Werde dort farmen. Werde mir Upgrades holen, damit ich dann endlich Mr. Beast seinen Penny bringen kann. So, hier ja, Upgrades, please. Upgrade, upgrade, upgrade, upgrade. 33,2 und ich brauche 33... 35,9. Oh, das soll ich anders in Erinnerung. Na gut. Dann farmen wir hier noch ein bisschen. Kann ich die hier schon mitnehmen? Ja, die kann ich auch schon mitnehmen, die ganzen Becher. Ja, Plastikbesteck und Geschirr ist auch nicht gut, Leute. Das landet leider auch... Viel zu oft im Ozean. Aber ich habe eine Idee, wie ich noch meine Stärke boosten kann. Ich habe noch eine andere Idee, wie ich meine Stärke boosten kann. Ich glaube, ihr habt die Idee auch. Ich fahre jetzt noch einmal rum. Und dann sagt er mir, ich bin voll. Ja, ich bin voll. Dann fahre ich zum Müllmonster. Was bringen Gems? Mit Gems kann man sich Sachen kaufen. So. Verkaufen, kaufen. Nee, verkaufen, verkaufen, verkaufen, verkaufen. So, und schon bin ich reich. Und gönn mir jetzt das 2000er-Eck. In dem hoffentlich was Episches rauskommt. Please. Goldfisch normal. Okay, wow. Und 19.000er-Eck. Ich dachte, das wäre das günstige. Okay, aber der Goldfisch ist normal. Aber der muss trotzdem stärker sein. Ja. So. Rüsten wir den Goldfisch aus. Und dann rüsten machen wir hier. Jetzt habe ich 33,4 Stärke. Schade, ich habe gedacht, ich kriege ein bisschen was Besseres. Du kannst du den Roboter für 150 Gems kaufen. Ich habe mir den Roboter für 150 Gems schon mal gekauft. Aber ich habe das Gefühl, der bringt mir nichts. Und jetzt weiß ich nicht weiter. Ich kann den Roboter jetzt eigentlich upgraden. Aber bevor ich den Roboter upgrade, will ich noch einmal von irgendwen von euch, dass ich auskenne, das okay haben, dass der wirklich funktioniert nicht, dass der verbuggt ist und ich dann jetzt so umsonst meinen Cash dafür ausgebe. Aber hier, oh, das macht auch mein, mein Inventar richtig voll, wenn ich hier farme. Ich brauche eigentlich viel mehr Storage jetzt. So, jetzt was Besseres. Was Besseres als normal. Der Goldfisch war das Schlechteste, was ich kriegen kann und... Ja! Nein, Siedlerkrabbe, da, Episch! Das ist doch das, was ich sehen will. Die da habe ich. 8,07%. Okay, das ist geil. So, und jetzt 33,7%. Okay, es bringt mir nicht so viel Boni. Aber komm, jetzt habe ich ein paar neue Pets. Ein Siedlerkrabbe. Ein Goldfisch, der da vorne steht und sich denkt. <lacht> ich brauche Wasser. Leute, hat sich das Wetter geändert. Ach, ich bin hier reingefahren. Sagt das doch einer. Ich will hier bleiben. Hier ist schön. Was ist denn das hier? Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Sieht aus wie Holzbretter. Machen das ganze Holz im Meer. Ah, egal. Eine Minute. 48. Ich habe 81, 82 Prozent. Wenn ich hier durchfahre, wie viel habe ich dann? Ah, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Ich habe ja gedacht, dass das Boot mehr Stärke hat, weil der Stärkebalken so weit nach oben gegangen ist. Oh, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Habe ich das Geld bekommen? Ich habe keinen Effekt dafür erhalten. So, einrücken und aufsammeln. 94 Prozent, eine Minute, 95. Es wird knapp, aber ich glaube, es ist machbar. Es scheint machbar zu sein. Ich muss halt nur einmal abladen. So, 98 Prozent. Das schaffe ich, das schaffe ich. Oh, Geld. Geld, Geld, Geld. Das ist wichtiger. <lacht> So, 99 Prozent. Oh, jetzt wird es knapp. Jetzt muss ich noch schnell genug finden hier. Ein Strohhalm. Zwei Strohhalm. Drei Strohhalm. Ah! Oh, es hat gerade noch gereicht. Weil jetzt hätte ich nichts mehr gefunden. Okay. Ich habe 100 Prozent geschafft. Kann noch ein bisschen verkaufen. Aber jetzt hier 10.000. Und für die 10.000 werde ich einfach Upgrades kaufen. Noch und nöcher. So, upgraden. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Und Max. Okay, mein Boot ist Max geupgradet. Und es reicht nicht. Oh Gott, wofür habe ich das Boot Max geupgradet, wenn das nicht mal reicht? Ach Leute, was sollte das denn? Egal, ich hole mir jetzt noch den Gem hier. So, ey, mein Gem. So, also Zeit ist um und die Sachen spawnen neu rein. Und Man kann halt auch sehr schnell farmen hier. Dann farme ich halt noch einmal auf das nächste Boot. Ich hätte, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das nächste Boot brauche. Dann hätte ich direkt auf das nächste Boot gespart. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber es ist auch satisfying hier, das ganze Plastikzeug mitzunehmen. Vor allem mit den ganzen Plop-Effekten immer. Plop plop plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop. Nein, da will ich nicht hin. Also es ist wirklich von mir verlangt, dass ich so krass bin hier hinten. Und ich dachte, ich skippe schon richtig viel. Na gut, wir fahren einfach weiter. Ich habe wieder vergessen zu verkaufen. Ich gucke gleich nach, ob ich mir dann das überbeste Boot dann so direkt holen kann. Ich mache jetzt noch die 100% voll. Dann werde ich sehr viel mehr haben, als ich brauche. Und dann hole ich mir einfach das Beste, was ich mir dann leisten kann. Googelt. Ich bin aber inzwischen so schnell hier. Guckt euch das an. Ich bin gleich fertig. Ohne irgendeinen Zeitdruck. Und ich bin fertig. Das war's. 43 Sekunden habe ich noch übrig. So, jetzt gehen wir einmal zu dem Verkäufer, fragen den, was er mir noch so bieten kann. Ey, oh, Bruder. 14 20.000? Fragezeichen. Okay, 20.000 ist das Beste, was du mir bieten kannst. Das gönne ich mir dann auch. Tschüss. Und damit kann ich jetzt aber endlich zu Mr. Beast rüber. Ich will zu Mr. Beast. So. 39,4 Stärke und BAM! So. Hier ist ein kleiner Oktopussy. Das Ganze hier. Candy im Wasser, Süßigkeiten, Was sollen das sein? Poppets, Bakterien, egal. Wir gehen hier hin. gehen einmal mit dem zum Automaten. 400, 450. Okay. Hier ist Mr. Beast nicht. Ah, das da oben könnte Mr. Beast sein, ne? Das sieht richtig aus. Ja. Please, lass mich hoch. Ah ja, stimmt. Man darf nicht die Sprintentaste drücken. Und die Obby, die spawnt erst, wenn ich hier bin. Dass man vom Weiten nicht so gut an kann, dass hier eine Obby ist. Alles klar. Okay, dann machen wir jetzt die Obby. und bringen dann endlich den Penny zu Mr. Beast. Upsala. und dopp. Up. Ich will mal in die Mitte sprengen. Aber ich habe die Angst, dass ich durch die Mitte rausfalle. Ey, Mr. B! Mr. B, was geht ab? Mr. Beast hat seinen Namen wohl nicht ergeben. Was ist mit deinen Haaren los, Mr. B? Wirst du ein bisschen kahl? Mr. B, wirst du alt? Wir sprechen mit dir. Wenn du mir diesen Penny gibst... Wirst du ein Limited Egg einmal hatchen dürfen? Bla bla bla. Great Reset. Bla bla bla bla bla. Ja, ich gebe dir diesen Penny. Klar. Und. Bam! Ah, ich habe Burger. Oh, der sieht süß aus. Ich hab einen Burger. Danke für den Penny. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Bla. Die große Fortsetzung: 12, 1,53 Dollar, 1 Cent. Was bedeutet das alles? Also, ist, ist, ist das das Geld, das eingenommen wurde? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin jetzt wieder am Anfang. Stellt euch vor, ich habe erforderliche Stärke 13. Entschuldigung. Entschuldigung? War das jetzt mein Rebirth? War das jetzt ein Rebirth oder was? Habe ich mir das alles nur so eingebildet? Hallo? Mr. Beast. Wo also sind die Boote, die ich eben gekauft habe? Mr. Beast. Aber der Roboter, den habe ich doch noch, oder? Ja, Spanien. Du holst die bessere Tr Trashgröße und Kapazität und Geschwindigkeit. Noch mehr. Und Kapazität. Okay. Und jetzt spare ich dich. Ich habe einen Coin. Und jetzt will ich, dass du das machst. Ich will jetzt sehen, dass ich mehr als einen Coin am Ende habe. Oh, er sammelt tatsächlich ein. Es funktioniert. Er sammelt Zeug ein. Ja, aber ich krieg Geld dadurch. Ey, das geht sogar richtig schnell hier oben. Bereichsauberkeit sechs 6%. So, wenn ich jetzt zu den Booten gehe. Ey. Ey, warum habe ich die ganzen Boote nicht mehr? Hallo? Okay. Ryan, hast du mir irgendwie Drogen gegeben? Habe ich mir das alles nur eingebildet? Den Burger habe ich wirklich. Nein, was sollte das? Mr. Beast wartet für seinen Penny irgendwo ähm, auf dem Meer. Die große Fortsetzung. Speaking of the Great Reset, Terra Bright Games, Bla-Bla-Bla. Das habe ich schon verstanden. Ja, ja, das hast du mir schon mal gesagt. Warum hast du immer so coole Posen? Ja, klar, ich kann nochmal mal ein Penny zu Mr. Beast liefern. Okay, ich weiß nicht warum. Aber ich habe jetzt wieder einen Penny bekommen. Kann den Penny wieder zu Mr. Beast bringen. Und dann ist der Fiebertraum wieder vorbei. Ich verstehe es nicht. Aber okay. Ich habe übrigens noch kein Geld durch meinen Roboter bekommen. Ich fahre jetzt einmal zu meinem Roboter hin. Roboter, please. Wie geht's dir? Z 275 von 275, er ist voll. Also der hilft mir nur beim Cleanen, aber bei nichts anderem. Er cleant halt nur. 275. Das heißt, er macht ja 7% und das war's. Na gut. Dann würde ich sagen, haben wir den ersten Run hier durchgespielt. Wenn man Mr. Beast erreicht, ist offensichtlich der Run vorbei und man kriegt einen Rebirth. Wobei hier steht Rebirth 100% und 100.000, aber okay. Dann wäre es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Bis dann und ciao!